Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich ja meine Webinarfly-Erfahrungen mit dir teilen und möchte dir einen Überblick über ja das WordPress-Plugin für Webinare ähm, ja geben. Und ähm, in diesem Video ja werden wir darauf eingehen. Okay, was ist Webinarfly äh, genau? Ja, wir werden ähm, darauf eingehen. Ähm, was du auf jeden Fall wissen solltest, bevor du ja in Webinarfly ja dein Geld investierst. Wir werden uns äh, anschauen, wie man das Ganze installiert. Ich werde dir zeigen, wie man ein Webinar dann dementsprechend einrichtet und erstellt. Also quasi einen Rundgang durch Webinarfly machen und die Funktionen ähm, gemeinsam besprechen. Die ersten Schritte und dann natürlich auch die häufig gestellten Fragen ähm, gemeinsam kurz durchgehen und ein paar Tipps und Anregungen geben, damit äh, du, wenn du das Video hier konsumiert hast, ja für dich entscheiden kannst, ob du dir das Plugin zulegst oder halt äh, nicht. Ja, ähm, lass uns da am besten jetzt einfach gleich loslegen. Ähm, für mich ist Webinarfly ähm, ja eigentlich die Überraschung ja, des Jahres 2017. Ähm, es ist mittlerweile eins von meinen lieblings geworden, weil ähm, gerade wenn man anfängt, sich über das Thema Webinare zu informieren, dann kann es einfach gut sein. Ja, dass es ähm, so ging es mir zumindest am Anfang. Ja, dass es einem schwerfällt, sich für eine Software zu entscheiden, weil einfach das Angebot sehr sehr groß ist, ähm, weil es viele Anbieter gibt und ähm, ja jeder Anbieter halt äh, ja seinen Schwerpunkt auf verschiedene Funktionen und Features dann eben setzt. Ähm, klar ist jedoch aber, dass ähm, dass eine Webinar-Software oder jetzt hier in dem Fall ein Webinar-Plugin halt eben ja die Anforderungen erfüllen sollte, die du eben an die Sache hast. Und ähm, bevor du ja, statt es, äh, Webinare zu machen, solltest du dir wirklich äh, überlegen, okay, was erwarte ich von der Software, was muss oder, oder was muss sie können, weil ähm, dadurch sparst du dir sehr, sehr viel Arbeit. Ich gebe dir dazu gerne ein Beispiel, wenn du ähm, zum Beispiel viel mit automatisierten Webinaren arbeiten willst. Ja, Dann hast du jetzt zum Beispiel eine Webinar-Software, äh, die du, ja, monatlich quasi mietest ja weil bei den meisten ist da eine monatliche investition nötig ähm, so und jetzt hast du zum beispiel drei vier fünf zehn 15 webinare parallel am laufen und ähm, jetzt verändert sich so dein anforderungsprofil ein bisschen so im laufe der zeit ja oder es kommt eine neue software auf den markt die du die du gern äh, mal testen möchtest ja oder oder oder für dich einsetzen willst und dann beginnt eigentlich oder dann hast du halt eben das problem und und da beginnt dann die, die Arbeit. Du hast jetzt seit zehn Webinare erstellt, hast die Webinare hochgeladen, hast vielleicht eine E-Mail-Kampagne dahinter geschaltet und, und, und und ähm, möchtest jetzt quasi zu einem neuen Anbieter wechseln, dann äh, ist es ähm, mit, ja, mit Arbeit verbunden, weil vielleicht hast du noch die Landingpages bei, äh, über die Webinar-Software erstellt und so weiter und so fort. Das müsstest du dann halt eben beim neuen ja, 1 zu 1 halt auch umsetzen. Kann unter Umständen schnell gehen, je nachdem, wie du dich da organisiert hast, aber ähm, es ist trotzdem zusätzlicher Arbeitsaufwand. Ähm, und was halt immer bleibt bei, ähm, ja, ich nenne es immer gemieteten Sachen, ist halt, dass du nie die Kontrolle, ja über ja, deine Webinare dementsprechend hast und ähm, neulich habe ich den Spruch gehört bau nie ein Haus auf fremdem Grund und ich weiß jetzt nicht mal genau von wem der Spruch war ähm, wenn du es weißt einfach in die Kommentare mit rein ähm, ich gelob besserung das nächste Mal werde ich es notieren ähm, ist aber was wahres dran an dem Spruch ja so, und deswegen solltest du dir aber halt äh, das äh, Plugin-Webinar-Fly ja genauer ansehen, weil es aus meiner Sicht eben alles hat, was du benötigst, um erstens kostengünstige Webinare zu, zu veranstalten und zweitens halt eben auch professionale, professionelle Webinare durchzuführen. Und dabei spielt es halt jetzt keine Rolle, ob die live, sind oder automatisiert, weil du hast die Möglichkeit, beides zu tun. ja so ähm, Was ist jetzt Webinarfly genau? Webinarfly ist ein WordPress-Plugin, das heißt Punkt 1, wenn du ähm, damit arbeiten willst, dann muss deine Webseite ja ähm, über WordPress funktionieren. Ähm, WordPress ist ein Content-Management-System. Falls du noch keine Webseite hast, einfach mal eine Google-Suche machen, wie äh, WordPress-Blog installieren. Da findest du äh, sehr, sehr gute Anleitungen, wie man das Ganze macht. Ähm, wie gesagt, ist ein Plugin, funktioniert nur, ja, wenn du deine Webseite mit WordPress quasi betreibst. So, und ähm, ja, ich bin auf Webinarfly aufmerksam geworden durch das Webinar ähm, zum Launch. Und es war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass das Webinar-Plugin ja für eigentlich das Plugin ist, was ich für meine Zukunft jetzt erstmal einsetzen werde. Und da waren zwei Gründe, die dafür gesprochen haben. Grund Nummer eins war, ähm, wie ich eben bereits erwähnt habe, dass ich eben die volle Kontrolle über meine Webinare habe, weil die ganzen Webinare eben unter meiner äh, Domain laufen. Ja, also ähm, kein anderer hat Zugriff auf meine Webinare ähm, und ja, weil, ähm, wie gesagt, ähm, alle Funktionen da sind, die ich für meine Vorhaben eben benötige. Der zweite Grund war ganz klar auch das Thema Kosten. Ja, ich bin jetzt normalerweise niemand, der... Ja, Tools, Kurse äh, nach der Höhe der Kosten auswählt, ja, weil äh, ich mir immer den Nutzen von einem Tool anschaue und wenn ich der Meinung bin, das Tool hat einen wirklichen Mehrwert, ja, dann ist es immer eine gute Investition, ja, weil es entweder äh, mehr Geld in die Kasse spült, weil es den Arbeitsalltag erleichtert oder weil äh, ja, weil ich halt eine Lösung für ein Problem bekomme, ja, und ähm, deswegen darf aus meiner Sicht ähm, ein, ein gutes Tool ja auch eine monatliche äh, Investition in einer angemessenen Höhe auch ähm, wert sein. Was mir aber an Webinarfly einfach so gefallen hat, ist einfach die Tatsache und ich bin ein Fan von, von Einmalzahlungen und ähm, weniger von Abo-Modellen, ähm, bei Webinarfly hat mich einfach begeistert, du hast eine angemessene, einmalige äh, Zahlung ja, und kannst dafür ja, das Plugin eben für dich einsetzen. Und wenn ich es einfach mal von den Kosten her vergleiche, ja, dann wenn du jetzt, äh, ich mache jetzt ein Beispiel mit, mit automatisierten Webinaren, wenn du jetzt zum Beispiel 5 oder 10 oder 20 Webinare parallel laufen lassen willst, dann musst du, äh, wenn du eine gemietete Software hast, in der Regel zwischen 30, eher 50 euro oder sogar 100 euro und mehr monatlich investieren ähm, ja und wenn ich jetzt mal von den 100 euro ausgehe im monat ja dann sind es 1200 im jahr mal 10 jahre sind 12.000 euro während ähm, Webinarfly 299 euro ja zuzüglich mehrwertsteuer einmalig kostet das heißt ähm, klar du, es funktioniert nur auf wordpress das ist richtig aber ähm, du steigerst halt dadurch auch deinen Gewinn und das ist etwas, das sollte man ja in seinen Überlegungen ja in Betracht ziehen, ja. Okay, also das einfach jetzt mal so äh, am Rande zum Thema Kosten. Ähm, für wen eignet sich Webinarfly im Prinzip? Eignet sich WebinarFly für jeden Unternehmer, ja, der online oder offline arbeitet, der mit Kunden und Mitarbeitern äh, zu tun hat. Es ja, ist geeignet für Coaches, Affiliate-Marketer, Networker, ähm, für alle, die digitale Produkte verkaufen, für alle, die Dienstleistungen verkaufen, für, aber auch für alle, die physische Produkte verkaufen. Ja. Du kannst aber Webinare auch einsetzen für äh, Kundensupport, Ausbildung von Mitarbeitern und, und, und. Also, es gibt eigentlich kein Einsatzgebiet, wo man Webinare nicht einsetzen kann. Vielleicht noch mal eine ganz kurze Gegenüberstellung, warum Webinarfly aus meiner Sicht so, so viel Sinn macht, ja, im Vergleich zu anderen Anbietern. Erster Punkt ist, ja, es ist alles integriert, ja, du hast, es ist kein weiterer Zukauf von, von Software nötig, du hast äh, fix und fertige Landingpages, du hast eine äh, E-Mail-Marketing-Funktion e integriert, ja, das heißt, du kannst E-Mail an, an, ähm, an die Teilnehmer deiner Webinare dementsprechend äh, versenden, ähm, Webinarfly, das, das ist der zweite Grund, ist super einfach, ja, und ich weiß, das behaupten halt viele von, von sich, ja, ähm, aber ähm, du wirst es dann gleich sehen, wenn wir dann gleich in, in, in das, in, ins Dashboard reingehen, ähm, es ist super einfach Stell. du musst nur noch Schritt für Schritt die einzelnen Punkte abarbeiten, deine Texte, ja, einfügen und wie gesagt, ist es halt äh, auch der Preis, weil du hast hier eine Einmalzahlung statt eben ein Abo-Modell und von den Funktionen ähm, hast du alles, ja, aus meiner Sicht, was du brauchst. Du hast gute Designs, ähm, du äh, kannst E-Mail-Marketing einsetzen, ähm, aber hier empfehle ich trotzdem immer noch zusätzlich, ähm, ja, ein, ein professionelles E-Mail-Marketing-Tool auch darüber hinaus. Du hast aber mittlerweile auch Anbindung an die an die gängigsten Autoresponder, du äh, hast eine Chat-Funktion, ähm, privaten Chat, offenen Chat, ähm, du kannst mit Feedback-Formularen arbeiten, ja? ähm, so dass wenn jemand ähm, im Chatsystem etwas eingibt, bekommst du dann die die nachrichten bequem per e mail und kannst dann dann darauf antworten ähm, du hast starke call to actions die du im video automatisch äh, einblenden kannst oder auch manuell ja du hast eine unbegrenzte teilnehmerzahl auch hier gibt es bei vielen webinar anbietern einfach ja, eine, eine, eine begrenzung responsive design einfache bedienung control panel wenn du live webinare machst Ja, also du hast alles im, im blick und kannst ja ähm, ja, ähm, Realtime mit den Teilnehmern halt ähm, interagieren. Du hast einen Ton bei Chat-Nachrichten, damit du da auch nichts verpasst. Ja, ähm, gutes Statistik und Reporting, klar Conversion optimiert und und und. Also alles da, was du brauchst. Okay, ähm, gut. Dann lass uns jetzt einfach mal am besten folgendermaßen vorgehen, vom Kauf bis zur Installation bis zur Einrichtung des Ganzen, dass du da mal einen guten Überblick für dich bekommst. Das heißt, du gehst auf die Seite von WebinarFly, den Link stelle ich dir unterhalb des Videos bereit. Du klickst dort drauf, gehst auf jetzt WebinarFly bestellen, dann öffnet sich das Bestellfenster. Du siehst hier nochmal alles, was du, was du bekommst. Du siehst hier den Preis inklusive Mehrwertsteuer, ähm, füllst das Ganze hier aus, sagst kaufen, wählst die Zahlungsart aus, sagst kaufen und dann bekommst du per E-Mail quasi ja, deinen, äh, deine, deinen Zugang zu, ähm, ja, zu, zu, zum Mitgliederbereich von Webinarfly. Und... Ähm, den siehst du jetzt dann hier. Das heißt, du hast die Zugangsdaten bekommen, logst dich ein und jetzt siehst du hier eine Übersicht im Dashboard über die Plugins, die du erworben hast: ähm, Flyhub, Webinarfly, Webinarfly Labs und Kugifly. Ähm, Webinarfly Labs ist ein Plugin, welches ich selbst nicht äh, mitgekauft habe, weil ich meine Webseiten über den WordPress Profit Builder ähm, erstelle und eben Webinarfly da super auch. Ähm, ja, integrieren kann, deswegen war das jetzt für mich nicht notwendig, aber ähm, WebinarFly Labs ist, äh, kann für dich sehr, sehr sinnvoll sein, wenn du zum Beispiel keinen, keine eigenen Landingpage-Baukasten hast oder keine eigenen Landingpage erstellen möchtest, dann hast du hier mehrere Themes zur Auswahl, die du äh, eben auswählen kannst und hast so halt gleich mehrere ähm, Seiten oder, oder Templates für mehrere Seiten. Ja? während du hier halt nur, ich sag mal, die Standardvorlagen ähm, eben zur Verfügung hast. So, wichtig ist, dass du dir diese Plugins herunterlädst. Die hast du dann auf deinem Rechner und dann logst du dich in deinen WordPress-Bereich ein, gehst auf Plugins, installieren, lädst die Plugins hoch. Und wichtig ist jetzt, wenn du die Plugins hochgeladen hast, dass du zuerst ähm, das Flyhub, Plugin aktivierst und danach erst WebinarFly, weil ähm, WebinarFly benötigt dieses Plugin, damit es funktioniert. ja. So Und ähm, dann wird dir WebinarFly eben hier eingezeigt. Äh, WebinarFly hier oben für automatisierte Webinare und hier WebinarFly Live, wie es im Namen schon drin steckt, eben für deine Live-Webinare. Und jetzt wollen wir einfach mal so ein automatisiertes Webinar anlegen. Das heißt, ich mache das einfach mal hier alles zu. Und sage einfach jetzt mal Webinarfly hinzufügen. Das hier ist eine, ist eine neue Domain, auf der ich Webinarfly registriert habe. Ähm, ich habe äh, schon mehrere ähm, Webinare ähm, auf einer anderen Domain laufen. Ähm, Wollte ich dir aber jetzt einfach hier mal so zeigen, dass, du, ähm, dass wir es eben von Anfang an gemeinsam einfach mal durchgehen. Ähm, wir vergeben hier einen Webinar-Titel. Ja, den du dann zum Beispiel ähm, angezeigt bekommst, damit du immer weißt, welches Webinar das Ganze ist. Ich nenne das jetzt einfach mal hier Webinar-Test und ich speichere es jetzt einfach mal gleich, weil jetzt kann ich mir hier immer dann gleich aktuell dann die Seiten anschauen im Vorschau modus So, und jetzt siehst du hier schon die einzelnen Rubriken und das Schöne an Webinar-Fly ist einfach, du musst jetzt immer nur jede Rubrik einzeln durchgehen und das, was dort gefragt wird eben für dich umsetzen deine texte einfügen und so weiter und deswegen starten wir einfach gleich mal hier oben hast du noch immer wo du so ein i siehst ja wenn du da drauf gehst dann öffnet sich quasi das hilfefeld und dann wird dir erklärt was ähm, das ganze bedeutet hier dieser iframe zum beispiel bedeutet dann dass du Dein Anmeldeformular ja in einem Iframe nutzen kannst und dafür verwendest du halt eben diesen Link, um den dann auf der Seite einzubauen, ja, ähm, beziehungsweise den Code, kein Link, so. Ähm, Gleiches gilt für den Conversion Pixel. Sie können äh, die, diesen Pixel eben auf der Verkaufsbestätigungsseite platzieren, ja, damit du dann im Control Panel angezeigt bekommst, ähm, wie viele Verkäufe durch das Webinar entstanden sind. Das heißt, wenn du äh, zum Beispiel bei deinem Anbieter, wo du deine Produkte verkaufst, wenn du ein eigenes Produkt hast, ja, kannst du dort auf der Verkaufsseite eben den, diesen Pixel installieren ähm, bzw. diesen Code und ähm, hast dann eben, äh, siehst du, oder es zeigt dir eben Webinarfly ja wie viele du siehst wie viele Teilnehmer du hattest und siehst halt eben dementsprechend auch wie viele Verkäufe durch dieses Webinar dann eben stattgefunden haben okay aber gehen wir zum nächsten Punkt seam Auswahl wenn du äh, bei mir ist jetzt hier das Standard äh, Sim einfach drin weil wie gesagt ich habe äh, Webinarfly Labs nicht wenn du das aber hier aktiviert hast, beziehungsweise wenn du es dazu gekauft hast, kannst du zusätzlich erwerben, dann hast du hier einfach mehrere Themes zur Auswahl. Das gleiche gilt auch für die Webinarräume. Das heißt, ich wähle jetzt im ersten Schritt einfach mein Siem für die Registrierungsseite aus. Das ist jetzt schon aktiv, weil ich ja nur dieses eine habe und ich kann jetzt hier wählen, welchen Webinarraum ich möchte. Ich lasse jetzt einfach der Einfachheit halber diesen hier und gehe jetzt hier einfach mal auf Speichern. So, und jetzt treffe ich hier im nächsten Punkt einfach die Vorauswahl ja, für, ähm, ja, für, für meine kompletten Seiten. Das heißt, ich äh, vergebe jetzt hier ein Webinar, äh, einen Webseitentitel. Das ist der Titel, der oben auf dem Tab angezeigt wird. Ähm, ich zeige dir das gleich mal. Ähm, ich mache jetzt hier einfach mal, oder machen wir es andersrum. Machen wir jetzt einfach mal hier Test. Dann kann ich die header verändern. Du siehst, das ist jetzt hier blau, schwarz und äh, das Bild. Ich mache jetzt hier mal äh, gleich grelle Farben, damit du einfach siehst, was sich dann auf der Seite verändert. Äh, Header-Hintergrundfarbe, nehmen wir jetzt einfach mal die gelbe. Also ist jetzt nicht auf Schönheit oder so aus, sondern sollte einfach nur die Funktionsweise zeigen. Jetzt gehen wir mal hier so auf gelb. Na. Genau. Und dann habe ich hier noch ein Logo, kann ich jetzt entweder mir eins äh, hochladen oder ich nehme jetzt einfach mal eins, was ich schon in der Mediathek habe und sage jetzt einfach mal speichern. Und dann rufe ich jetzt einfach mal hier über den Vorschaumodus sehe ich, werden mir die einzelnen Seiten angezeigt. Und was ich jetzt gemacht habe, ist einfach die Grundauswahl für im Prinzip alle Seiten. Und jetzt öffne ich einfach mal die Registrierungsseite und du siehst hier, der, das war vorher blau, ja, der war vorher, vorher schwarz und ähm, der war ähm, auch blau, ja, so, und ist jetzt eben so, die Farben, die ich eingestellt habe, sieht jetzt nicht schön aus, aber ich sollte ja auch nur demonstrieren, wie, wie das Ganze funktioniert, und hier ist eben, wie gesagt, das Logo dann sichtbar, ja, so, und ähm, jetzt mache ich das Ganze mal kurz größer, ja, geht jetzt leider nicht, ähm, geht jetzt leider nicht, aber du hast oben, dann dieser Webinar, dieser Test hier steht dann quasi in deinem Tab oben als Webseitentitel. Okay, so, gehen wir zur nächsten Funktion. Das ist jetzt die eigentliche Registrierungsseite. Und hier, zeige ich noch mal kurz, öffnen wir die Seite. Hier sind ja jetzt schon mal Texte vordefiniert und die kannst du jetzt ganz einfach in diesem Bereich abändern. Die Registrierungsüberschrift, melden Sie sich zum Webinar an. Da machen wir jetzt einfach mal hier Testwebinar, ja? einfach damit wir das sehen. Wenn ich jetzt hier Speichern klicke, das Ganze hier einfach aktualisiere, dann siehst du hier habe ich jetzt Test drin stehen. Funktioniert super einfach, wenn du mit Word umgehen kannst, dann kannst du hier mit dem Editor auch alles machen, was du was du brauchst. So, die Buttonfarbe ist die, die Farbe des Registrieren Buttons. Mache ich jetzt auch einfach der Einfachheit halber mal hier ähm, gelb, dass man das auch sieht. Klick auf Speichern, aktualisiert das Ganze. Jetzt müsste der Button hier eine andere Farbe haben. Hier jetzt hat er so ein grün Gelb. Ja? so also ich denke ist klar. Du gehst einfach hier durch. Und erstellst oder fügst deine eigenen Texte ein, kannst hier ähm, jetzt den, also die, die Buttonüberschrift noch ändern. Also wie gesagt, ich achte jetzt hier überhaupt auf, auf äh, nicht auf Schönheit oder sonst irgendwas, sondern es soll einfach nur zeigen, wie die Funktionen funktionieren. Ja? So. Ja, Siehst hier jetzt zum Testwebinar anmelden. So, und dann haben wir natürlich noch die, die, die nächste, ähm, den nächsten Absatz, das lasse ich jetzt alles mal aus. Hier kannst du ähm, definieren, was angezeigt werden soll, also ihr Name, ja, das ist dann im Prinzip das hier und ihre E-Mail-Adresse, ja, also verschiedene ähm, Möglichkeiten, ja, was du eben halt hier eingeben willst. Ähm, du kannst hier im Fooder-Bereich noch Deine, deine Firma eintragen ja oder ein Impressum hinzufügen, was immer du ähm, da machen möchtest. Ja. So, dann haben wir hier den nächsten Button. Jetzt ist es, ähm, du kannst auch hier entscheiden, möchtest du ein Registrierungsvideo auf deiner Seite haben oder nicht. Wenn du das Ganze anschaltest, kannst du hier ähm, die URL zum Registrierungsvideo ähm, hinterlegen mache ich jetzt auch gerade mal so spaßeshalber nehme ich mal eins was ich so vorbereitet habe einfach fügt es hier ein ich will dass man das video auch pausieren kann drücke mal jetzt auf pause und dann ist jetzt hier dieses video dementsprechend eingefügt ja und ich kann hier das ganze auch pausieren so dann habe ich hier die zeiteinstellung kannst du, wenn du jetzt in deutscher ansässig bist, einfach hier so, so lassen. Du kannst einen Countdown zum nächsten Webinar aktivieren. Auch hier siehst du wieder über das i, was das Ganze macht. Ja, Finde ich ein cooles Feature, zeigt nämlich dann an, wie lange noch bis zum nächsten Webinar ist. Das kann sein, dass er es das jetzt hier nicht anzeigt, weil ich ja noch keine Zeiten definiert habe. Das machen wir im folgenden Genau, du kannst hier dann die Webinarzeiten dementsprechend eingeben, ja? also einmal hier die, die Uhrzeit, 15.58 Uhr, ja, so, und dann kannst du, das wäre jetzt einmalig, und wenn du hier auf Wiederholen gehst, dann kannst du hier anzeigen lassen, wie, äh, wie, welche Zeiten angezeigt werden sollen, und kannst hier einfach Zeiten hinzufügen, zum Beispiel soll immer wiederholt werden, um 13.58 Uhr an einem Dienstag, Mittwoch und Freitag. So, und wenn ich das jetzt hier hinzufüge, sage Speichern, tauchen die hier auf. Ja, dann siehst du hier diese Webinar-Termine. So, und jetzt funktioniert auch der Timer. Ja, jetzt kann ich sagen, okay, ähm, Countdown äh, zum nächsten Webinar aktivieren, innerhalb der nächsten... Wenn das Webinar quasi innerhalb der nächsten 30 Minuten liegt, das nächste Webinar oder innerhalb der nächsten äh, Stunde, ja zum Beispiel. So und dann kannst du auch noch Spontan Webinare aktivieren. Ähm, da wird zum Beispiel ähm, dann gezeigt halt hier, ähm, zu wann sollen spontane Webinare denn äh, quasi stattfinden? Zu jeder halben Stunde, Viertelstunde oder vollen Stunde. Ähm, und du kannst auch hier noch definieren, wann, ähm, das, de, de, wann, de, wann der Modus abgeschaltet werden soll. Ja? Also es macht ja keinen Sinn, jetzt um 13.30 Uhr ein Spontan-Webinar angezeigt zu bekommen, wenn das Webinar dann eine Stunde geht und um 14 Uhr steht schon der nächste Termin drauf. Das Ganze wirkt halt unglaubwürdig. Ja? So, und deswegen kannst du sagen, okay, wenn, wenn ich jetzt weiß... Äh, also ich weiß jetzt um 14 Uhr ist ein, äh, ein Webinar-Termin, ja, weil ich das hier oben so vergeben habe. Dann kann ich jetzt sagen, okay, abschalten, wenn der Termin innerhalb, der nächste Termin innerhalb der nächsten äh, zwei, zwei Minuten ist. Machen wir jetzt hier mal 60 Minuten und zurücksetzen der ganzen Geschichte nach 10 Stunden zum Beispiel, ja. Also das heißt, wenn er jetzt den Termin wahrgenommen hat, dass er dann eben, dass dem in den nächsten äh, zehn Stunden halt kein neuer Termin angezeigt wird. Ja, ist jetzt eine Funktion, die ich nicht so oft im Einsatz habe. Aber es soll ja auch hier nur noch mal kurz der An Veranschaulichung dienen. Okay. Gut, dann hast du hier die, die Start- und Endzeit. Ja, die du ähm, auswählen kannst, also wann sollen die spontanen Termine über den Tag angezeigt werden und wann ist Schluss, ja, und an welchen Wochentagen natürlich. So, und dann hast du ja noch das Thema Autoresponder, das ist auch sehr wichtig, du hast hier ähm, Double Opt-in-Verfahren, entweder über Webinarfly oder du kannst es auch über klicktipp machen. Ähm, ansonsten hast du Schnittstellen zu äh, anderen äh, Autorespondern, ja, aber hier ist einfach eins wichtig, die macht, du kannst nicht über deinen Autoresponder die E-Mails definieren, ja? sondern du, was diese Schnittstelle macht, die macht nichts anderes wie quasi, wenn sich ein Kontakt über das Anmeldeformular eingetragen hat, dann wird dieser Kontakt eben in die hinterlegte Kampagne bei zum Beispiel hier Active Campaign oder Get Response halt einfach hinterlegt. Entschuldigung, ich muss kurz einen Schluck trinken. So, sorry. Ähm, bei GetResponse einfach dann hinterlegt und ähm, die E-Mails musst du aber dann hier hinzufügen. Ja? E-Mails funktioniert super simpel. Du klickst hier auf automatische E-Mail hinzufügen. kannst jetzt hier dann sagen, okay, wann soll die E-Mail versendet werden? Bei Registrierung, 24 Stunden vor dem Webinar. Oder du gibst halt eine Zeit ein. Ja, zum Beispiel äh, 2 Stunden 45 Minuten vor dem Webinar. Ja? Dann hast du den E-Mail-Betreff und hast auch hier wieder deinen Textitor ja, So, und das Ganze einmal äh, erstellt und dann äh, werden diese E-Mails dementsprechend so ausgeliefert an die Person, die sich einträgt. Ja, mehr gibt es eigentlich hier dazu, nicht zu sagen, je nachdem, welchen Anbieter du hast, du findest dann auch über ähm, den Hilfebereich findest du dann auch noch mal die ganzen Prozesse äh, dokumentiert, dass du einfach, ähm, also du wirst ja auch überhaupt nicht alleine gelassen, bekommst super guten Support, falls du hier beim API Schlüssel und so weiter, dass du siehst, wo du ihn in den einzelnen, ähm, ähm, also E-Mail Marketing Anbietern quasi diese Sachen findest, du hinterlegst die einfach und das war's dann schon, ja. So hier kannst du ja noch eine Test E-Mail versenden und dann sind wir auch mit diesem Bereich Registrierung fertig. So nächster Bereich ist die Danke-Seite. Das ist im Prinzip die opt in danke Auch hier ist eigentlich selbst erklären möchte ich jetzt eigentlich nicht drauf eingehen. Musst du einfach deine Daten und Texte eintragen. Ja, aber ich zeige dir die trotzdem noch mal hier ist die Dankeseite. Ja, du siehst diese Voreinstellungen, was wir gemacht haben, wurde übernommen. Ja. Ähm, dass du, dass du einfach, wie gesagt, es ist sehr, sehr einfach, du musst es einfach nur in, in den ersten Schritten richtig machen und dann wird es automatisch für die anderen Seiten auch übernommen. Okay, du fügst halt deine Texte ein und dann hast du hier noch die Double-Opt-In-Seite. Ja, Auch hier einfach wieder deine Texte einfügen und ähm, dann sieht das Ganze, die Double-Opt-In-Seite, so aus. Ja, Vielen Dank, Reservierung bestätigt. Kannst du aber wie gesagt abändern ja, nach deinen Vorstellungen. So und dann kommen wir zur eigentlichen Webinarseite. Ist ja mit die wichtigste. Auch hier kannst du wieder das Logo auswählen. Das mache ich jetzt einfach mal hier der Einfachheit halber mit dazu. Der Webseitentitel wird hier angezeigt. Einfach, dass du später siehst, wo das Ganze ist. Dann haben wir hier den Seitenhintergrund. Machen wir jetzt auch einfach mal grell, dass wir die Veränderung sehen. Ja, den Fragebutton so und dann siehst du hier ähm, die die verschiedenen ähm, ja wie will man dazu sagen die vers die verschiedenen texte zu verschiedenen situationen ja also wenn jetzt zum beispiel jemand zu spät kommt ja dann äh, sorry das webinar ist vorbei also wenn er nach dem oder wenn das webinar halt beendet ist ja ähm, webinar anzeige mobilgeräte dieses webinar ist für Mobilgeräte nicht verfügbar sie können jedoch die aufnahme des letzten webinars hier sehen ja finde ich äh, auch sehr sehr gut gelöst ähm, ja sie sind leider zu spät klicken sie hier um neuen äh, termin zum äh, äh, quasi um sich für einen neuen termin einzutragen und und und also einfach auch hier wieder nur deine ähm, daten hinterlegen ich speichere es mal kurz so und dann ist das wichtigste das Webinar-Video? Ja, dann nehmen wir jetzt der Einfachheit halber auch noch mal das gleiche von eben. Ja, du kannst es entweder auf ähm, YouTube hochladen ja, oder ähm, auf deinem eigenen Server als MP4-Datei. Das ist wichtig, dass du dann die Uhr, dass die URL quasi eine MP4-Datei ist. Ähm, ja, und dann hast du da äh, eine relativ gute und einfache Lösung. Speichern das Ganze. So, und jetzt kannst du noch hier Benutzeraktionen ähm, festlegen, ja, also du kannst zum Beispiel ähm, fragen, ja, ähm, wenn jetzt Fragen im Webinar aufkommen, kannst du dir die zum Beispiel per E-Mail senden lassen, du kannst die Anzahl der Teilnehmer äh, anzeigen lassen, ja, was die minimale Teilnehmeranzahl ist, die maximale Teilnehmer, so dass es halt eben wirkt, wie wenn es ein Live-Webinar wäre, ähm, ja, oder du kannst eben die, die Chat-Funktion wählen. Du kannst vorgefertigte Chat-Nachrichten hinzufügen. Das heißt, du kannst kannst sagen, okay, ich möchte, dass ein Teilnehmer, ja, also ein fiktiver Teilnehmer nach 30 Minuten, ja, zum Beispiel sagt chat ist Hans und der sagt, super. So, dann wird... Nach 30 Minuten im Chat eben angezeigt, dass der Hans gesagt hat, super, ja? Also ich denke, du weißt, was ich damit meine, ja? So, dann haben wir hier die Call to Actions, die du einblenden kannst, ja. Auch hier hast du die Möglichkeit, du vergibst hier einen Namen, dass du das zuordnen kannst. Und dann kannst du entscheiden, möchte ich dass das Ganze als Pop-up, als video oder dass es unter dem Video angezeigt wird. Ähm, Zeige ich dir gleich. Dann legst du fest, von wann bis wann der angezeigt werden soll. Ja, ähm, Anzeigen bis, also von bis und dann kannst du hier ein Bild oder einen Text hinterlegen ja, und kannst dann zum Beispiel sagen, hier klicken zum Angebot, verlinkst das Ganze dann noch mit einer Seite, ja, über diesen Link, also über mit der Angebotsseite und ähm, wird dann eben zum definierten Zeitpunkt ähm, dann auch angezeigt. So, und wenn jemand zu spät ist, kannst du ähm, entscheiden, willst du das aktivieren, willst du es nicht aktivieren. Auch hier kannst du es ähm, so anpassen, wie du möchtest. Und wenn jemand zu spät kommt, auf welche Seite soll die Person weitergeleitet werden, ja. So, speichern wir das Ganze und dann können wir uns auch diese Seite nochmal angucken. Halt, machen wir hier raus. So, dann schauen wir uns die Webinar-Seite an und so sieht die dann aus, Ja. Da wird das Video geladen. Hier unten wird noch der YouTube-Balken angezeigt. Da gibt es aber einen Trick dafür. Du siehst, man kann es nicht speichern. Ja. So. Und ähm, da warte, ich rufe es nochmal auf. Weil zum, wenn du diesen Videobalken zum Beispiel ähm, verdecken willst, da habe ich von der Oliver Wermeling, war das glaube ich, einen guten Tipp bekommen. Ähm, der hatte in einem seiner äh, Anwenderwebinare, ich mache das mal hier leise. Ja, hat er quasi gesagt, man kann hier äh, einen, einen Call to Action Button einbinden, dass man sagt, okay, die ersten zehn Sekunden, wo das YouTube Video, äh, das YouTube Logo angezeigt wird, kann man dann zum Beispiel sagen, Webinar lädt. Ja, und nach zehn Sekunden äh, erlischt quasi dieser YouTube Button und dann ist es äh, für niemanden mehr sichtbar. Und ähm, so kannst du dir da ein bisschen behelfen. Also, das ist nur so ein kleiner Tipp am Rande. Okay, so viel hierzu. Das Gleiche, du siehst, geht ähm, für die Gesperr seite für die Recording-Seite, ebenso ähm, Abmeldeseite. Ja? Du machst einfach, wie gesagt, gehst das Ganze so durch, dass es für dich passt. Und das war es auch schon. Ja? Und dann ist dein Webinar quasi einsatzbereit. Ja, du kannst auch noch X, äh, oder separate Anmeldeformulare erstellen, die du dann, auf, wenn du selbst äh, Seiten äh, dementsprechend machst, kannst du zu diesem Webinar jetzt hier noch äh, ein Webformular äh, erstellen, kannst es nach deinen Vorstellungen designen und wenn du das dann speicherst, kannst du dann eben den, äh, den Code, du musst hier das Webinar noch aus, dann wählst du hier den Code aus und baust den halt eben auf deiner Seite ein. Ja? Also auch das ist alles möglich. So, okay, das war's jetzt erstmal zu ähm, zum Rundgang. Ähm, wenn du noch Fragen hast, auf die ich jetzt äh, bis hierher nicht eingegangen bin, dann äh, möchte ich dich bitten, schreib mir einen Kommentar. Ja, ähm, dann kann ich das in den Kommentaren noch dementsprechend beantworten, weil, wie gesagt, ich gehe jetzt halt auf die Punkte ein, die jetzt für mich am Anfang einfach immer wichtig waren und die möchte ich dir halt gerne weitergeben. Und wenn du halt noch Fragen hast, dann nutzt bitte die Kommentarfunktion. Ich antworte dir dann auch dementsprechend schnellstmöglich. So, dann lass uns im Folgenden nochmal schnell die am häufig gestellten Fragen durchgehen. Ich nutze dazu den. Äh, äh, FHQ-Bereich ähm, von WebinarFly. Ähm, was ist WebinarFly? Ähm, haben wir schon besprochen. Vielleicht hier noch ein äh, Punkt dazu. Was ist aus meiner Sicht der... Der Unterschied zu, zu anderen Anbietern, also wie bereits ähm, erwähnt, äh, integriert, also es ist alles integriert, du brauchst keine weitere Software mehr. Äh, super einfach, du musst nur noch deine Texte äh, ja hinzufügen, dein Logo und so weiter. Und dann halt eben auch der Preis Abo äh, kein Abo-Modell, sondern eine Einmalzahlung. Ja? Weil FlyHub wird benötigt, um äh, ja dass das Webinar Fly eben halt äh, reibungslos läuft. WebinarFly Labs ist ähm, die Erweiterung der Landingpages und der Webinarräume, also der Themes. Ähm, kann ich Auto-Webinare und Live-Webinare mit WebinarFly erstellen? Ja, hast du auch schon gesehen, ist möglich. Ich habe keinerlei Erfahrung mit WordPress, was mache ich nun? Ähm, zum einen kannst du... Einfach bei Google eingeben, WordPress-Installation, ist wirst du sehen, ist sehr sehr einfach, sehr, sehr einfach zu installieren. Ein kleiner Tipp hier noch am Rande, wenn du einen richtigen Hosting-Anbieter auswählst, dann haben die in der Regel auch äh, ja, eine Einklick installation Das heißt, du äh, bestellst dir dort die Domain, hast dort auch deinen Webspace und dann gehst du auf Einklick installation WordPress installieren und dann ist dein WordPress-Blog installiert. Ähm, aber... Die beiden schreiben im, hier im FAQ-Bereich beziehungsweise das Unternehmen schreibt im FAQ-Bereich, dass hier auch ein WordPress-Kurs geplant ist, sodass du da auch relativ einfach und schnell ähm, ja, deinen WordPress-Blog installieren kannst. Aber wie gesagt, wenn du hier eine Google-Suche machst, dann findest du ähm, super Tutorials. Ähm, Live-Webinare mit äh, YouTube Live, ja, also du nutzt quasi für Live-Webinare die Technologie, ähm, was früher Google Hangout war und ähm, baust und, und quasi ba Webinarfly baut sich um dieses Video außenrum, nur dass du halt zusätzliche ähm, ja, Funktionen dementsprechend hast, ähm, dass du halt einfacher interagieren kannst und so weiter. Genau. Äh, welche Videos kann ich für automatisierte Webinare verwenden. Du kannst ähm, Vimeo-Videos äh, verwenden, du kannst YouTube-Videos verwenden oder du kannst deine Videos auf deinem eigenen Server dementsprechend hosten und musst dann quasi die MP4-Datei, also die URL des Videos, dann dort hinterlegen. Kann man die Videos als Teilnehmer downloaden? Das ist nicht möglich. Also ich sag mal, wenn jemand sich richtig gut in Technik auskennt, dann kann er das in der Regel fast mit jeder Software, dass er an die Videos irgendwie drankommt und selbst wenn man sie nur abfilmt, ja. Aber das, ähm, ja, wie gesagt, ist ja... Ähm ja, wir, davon gehen wir jetzt einfach nicht aus, weil ähm, wir ja eigentlich von ganz normalen Teilnehmern ausgehen in unseren Webinaren und ähm, nicht von Leuten, die irgendwo sich irgendwas erschleichen wollen oder was auch immer. Ja. Äh, welche Möglichkeiten gibt es, E-Mails zu versenden? Also wie gesagt, es ist die E-Mail-Marketing-Software integriert und ähm, ansonsten wird eben, wenn du eine Schnittstelle zum... Äh, oder wenn dein E-Mail-Marketing-Anbieter wenn dein, äh, e hinterlegt ist mit einer Schnittstelle, wird der Kontakt quasi in deinen, also an deine E-Mail-Marketing-Software übertragen und von dort aus kannst du dann im Nachgang nach dem Webinar halt auch weitere äh, E-Mails versenden. Ähm, auf welchen Domains liegen die Webinare, wohin gehen die Daten? Die bleiben also bei dir, ja, ähm, da die ja alle auf deiner, auf deiner Webseite ähm, ja, verwaltet werden. Das heißt, da hat niemand anderes Zugriff drauf. Ähm, kann man Google Hangout, YouTube Live, was hat es damit auf sich? Das haben wir eben schon ähm, ja, erklärt. Können Spontan Webinare durchgeführt werden? Haben wir auch schon erklärt. Ja, das funktioniert. Ähm, wie stelle ich am besten ein Spontan Webinar ein? Das habe ich dir auch schon gezeigt. Gibt es eine Chatfunktion? Ja, die gibt es auch kann man bei YouTube-Video das Logo am Anfang ausschalten. Auch hier habe ich dir schon einen Tipp gegeben, Tracking ist auch möglich. Du kannst deine Tracking-Codes auf jeder Seite äh, in WebinarFly einbinden. Kann ich Webinare auf Mobilgeräten sehen? Das ist ähm, derzeit nicht möglich. Ähm, ich schaue gerade mal kurz nach. Ich glaube, das Ganze ist aber auch geplant. Also Live-Webinare sind problemlos ähm, auf Mobil, also werden problemlos auf Mobilgeräten angezeigt, ist aber auch logisch, ähm, weil man ja hier nicht vor und zurückspulen kann. Bei automatisierten Webinaren ist äh, oft das problem dass wenn das automatisierte webinar abläuft und man schaut sich mobil in, im vollbild an dann kann man spulen ja also man kann vor und zurückspulen und das macht natürlich dann den charme von einem, von einem webinar äh, ja ein bisschen zunichte und deswegen ist es nicht möglich aber da wird halt dann dementsprechend auf eine replay seite weitergeleitet so dass man sich halt die die aufzeichnung dann später am pc dann halt auch anschauen kann ja okay. Ja, das waren so die, die gängigsten Fragen. Wie gesagt, wenn du noch Fragen hast, dann ähm, ja, schreib mir gerne in die Kommentare. Ich werde dann schnellstmöglich darauf antworten. Ähm, lass uns doch mal ganz kurz äh, zusammenfassen. Was sind die Vorteile? Einfach zu bedienen, kostengünstig, weil Einmalzahlung statt Abo-Modell. Du hast keine zusätzliche Software, die du brauchst. Ähm, Webinarfly ist einfach geeignet, ich sage mal, für alle, die sich ein einfaches und stabil laufendes Tool wünschen. Du hast alles ähm, ja, unter einem Dach, wenn man so will, es ist alles unter deiner Kontrolle. Webseitenbilder ist integriert, du hast ähm, ja, äh, vorgefertigte Landingpages, wo du nur noch deine, äh, deine Texte, ja einsetzen muss dann äh, was gibt es denn noch? Ein integrierter E-Mail-Responder hast du. Ähm, wie gesagt, Einmalzahlung statt Abo-Modell. Du hast die Anbindung zu den gängigsten E-Mail-Marketing-Anbietern und was wie was ich auch immer als wichtig finde, ist, du hast einen deutschen Support. Ähm, was spricht gegen Webinarfly? Aus meiner Sicht sehr, sehr wenig, aber es gibt auch ein, äh, aus meiner Sicht zwei äh, Negative Punkte: Zum einen funktioniert es halt nur in Kombination mit WordPress, das heißt, das ist die Voraussetzung, dass du ähm, WordPress eben hast. Und ähm, ja, und wenn halt auf deiner Seite ja mal äh, ja irgendein technischer Fehler oder so sein sollte. Was jetzt nichts mit Webinarfly zu tun hat, dann brauchst du halt gegebenenfalls einen äh, ja, externen äh, ja, Support ja, hierfür. Ähm, das sind so aus meiner Sicht die zwei äh, Nachteile, ähm, aber ansonsten ist für mich Webinarfly, wie gesagt, rundum äh, ein tolles Tool und eine richtig gelungene Sache. Und wenn das Ganze jetzt für dich interessant ist, dann äh, klick doch einfach den Link unterhalb des Videos und dann kannst du dir ja, Webinarfly bestellen oder wenn du ähm, unterhalb des Videos eben auf den Link klickst, dann kommst du auf die Seite von Webinarfly und dort gibt es dann auch noch mal die Möglichkeit, ähm, ja, das äh, Webinarfly, ähm, ja, in Aktion zu sehen und ähm, ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich jetzt, ja, alle Fragen oder die meisten Fragen ausreichend beantwortet habe, beantworten konnte. Wenn noch Fragen, wie gesagt, offen sein sollten, hinterlass mir einen Kommentar. Und ja, wenn das Ganze für dich hilfreich war, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du es mit deinem Netzwerk teilst. In diesem Sinn, alles Gute und viel Erfolg beim Einsetzen von WebinarFly.